Und die haben dem auch zugestimmt und dann haben wir dann äh, ja, Farbe geholt und äh, ja, Sachen, um das in einigermaßen schön zu gestalten. Familie Porsa hat mir viel geholfen. Und am Anfang war ja im Prinzip nur diese Kochzeile mit dem kleinen Kühlschrank. Diese anderen Kühlschränke haben Sie dann nach 2008? Ich, ja, ich habe nach 2008 selber gekauft alles. Normal einen Kühlschrank drin, der kleine Kühlschrank mit Herz drin. Andere Sachen habe ich selber gekauft. Dieses Stator von Juli? Das von meinem Chef habe ich geschenkt gekriegt, vom Geburtstag. Die ist von einer Kollegen, war hier früher, auch hat mir Geschenk gegeben. Wie äh, ist das? Von mir. Diese Dinger wie diese Uhr. Ich mag Pferd. Ja, einer hat mir Geschenke gegeben. Ja. Das ist von uhr oh. Ich mag gerne diese Pferd. Ich mag Pferd gerne. Unser Nachbar hat auch Pferd. Ich habe Ruhe hier. Keiner stört mich. Das zweite Heimat ist hier für mich.